Hi und willkommen mein name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu zurück place play star wars jedi fallen order in der letzten folge wurden wir hier von diesen ich habe den seinen namen vergessen entführt irgend so ein typ der irgendwie was mit krieg zu tun hat hier ein bisschen geld zurück haben will nämlich an nee. und ja wir müssen uns hier gegen ein paar gegner stellen schneiden dementsprechend auch schlecht ab aber ja was wir machen du komm mal her immer diese Typen auf dich werfen. Ach komm schon, die explodieren nicht. Gehen wir da mal ein bisschen vorsichtiger an. Sagt er. was So habe ich den jetzt seine Lebensweise. hast also du mich schon mal spielen gesehen ich gewinne so gut wie nie habe ich Na ja du kleiner komm mal her war ehrlich da komm mal her Na super mal, ich krieg schon hier so auf besser wie solchen das? Durch den Rest schaffen, ey. Nee. Nee, wird schon wieder nichts. Also, ich spiel jetzt wie ein Weltmeister. Ja. Nee, da wird nichts. wo ich mal an, wie ich jetzt schon hier was kriege, ey. ich krieg wahrscheinlich nicht mal meine erfahrungsmotoren so zurück mir geht's eigentlich schon gut also danke ich habe schon probleme genug kommst du eigentlich darauf dass ich hier aufhalten oh, nein kann ich nicht wie kommst du eigentlich darauf also was ich kann einfach deren gift irgendwie nutzen Wechsel auf den, ein Danke, oh, oh meine Erfahrungspunkt sind auch weg. So davon werden wir jetzt eine Menge hier sehen. Habe ich sorge gefühl wie ich hier versuche, mich die ganze Zeit auf die Fresse kriege. Vor allem, mir fällt gerade auf, wenn ich hier nicht weiterkommen, ne? dann äh, stecke ich hier fest. Also wenn ich jetzt nicht schaffe hier durchzukommen, dann stecke ich auch ewig hier fest, weil ich kann auch theoretisch nicht leveln irgendwie. Oder weil ich bessere Simpacks und so holen und was weiß ich noch alles. Also ich stecke jetzt ja fest, bis ich hier rauskomme, habe ich so ein Gefühl. Und dann finde ich jetzt irgendwie nicht so dolle. Okay. Gut. Ja, lustig. Das wird den ganzen Part finden, habe ich so gefühlt. Ja, Posen. Ja, du, komm mal her. Ach, zum Teufel ist das hatten schon wieder? Was? Das es jetzt nicht, ey. Die sind irgendwie schon explodiert, bevor sie rausgekommen sind. Was war das? Ja, ja, ich muss irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss die Gegner für mich ein bisschen arbeiten lassen. Ah. Oh. gibt oh, das gibt's nicht, ey. Komm mal her. Oh. Oh. Hör auf mich abzuschießen. Oh, schießt euch mal gegenseitig ab, wenn es geht. Oh. Ja. So was jetzt immer aufeinander gegen gehen losgehen wäre das wäre richtig toll also oh, mein gott naja, das wird nie im leben was kommt der mit seinen Spinnenbeben oder war immer wenn ich das Viech ging gegen ich verreckt bin irgendwie vorhin also vorhin. letzten part Nein, oh, bitte, na, ah. oh mein Gott, oh, nein. Was? Oder gesehen, wie der sich teleportiert hat. Nein. Nein, ich wollte eigentlich nicht so viel angreifen. Dieser Junge Ah, super. Ich habe gar keine AP. Lass mich da rein. Ja super. Dann den muss ich auch noch erledigen. Du willst mich ja verarschen. Ja, der macht mich fertig. Jetzt nicht mal, also nicht. Super. Wie soll ich denn? Das bitte schon schaffen, ey? ich krieg schon von den Viechern auf der Fresse. Ich kann ich noch gleichzeitig gegen den kämpfen? Das ist auch unmöglich. Hey. Okay jetzt hätte ich am liebsten diese bessere heilung ja, durch bd 1 aber das kann ich ja auch vergessen weil ich verliere meine erfahrungspunkte wahrscheinlich immer wieder Ich da ja, und freig machen dem so langsam und vorsichtig wie es geht versuchen war es jedenfalls also was da fange ich direkt bei dem wieder an sagt mir ja jawohl Nimm das nimm dat Ding Aber ah. ah, bei dem klappt das wenigstens, anstatt. Ah und so also gibt es eigentlich eine dreier kombo wenn ich jedes mal von alles getroffen werde wenn ich die mache okay monstern tag abgedeckt der der aktien Oh, ich gehe mal da rein tschüss okay zum glück muss ich nicht von anfang an anfangen weil sonst ja hätte ich halt nie im leben geschafft habe ich sorge Gefühl. dankeschön leute Okay, random Videosequenz. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Strohidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück. dann hatten jetzt für eine Fillerfolge. Filler das Imperium es von dem Holokron. Das ist nicht Gott. Aber es irgendwie voller Filler Gebiet oder was? ne? Habe ich so ein Gefühl. Ich konnte auch gar nichts finden oder so, ne? War, so so so so, war ich gerade nein. War ich gerade in ein Filler? Ach ja. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Oh Gott. War meine Schülerin. vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kaschik. Ich gehe nicht nach kaschik Wir gehen erst zu einem anderen Planeten, aber wir wollten doch nicht. Aber du muss ich mal kurz entspannen, ja. Kel, Wir haben Tafel und er ist bereit dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Ach, und ich geht's schon gut. Abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Ja, ich werde vorsichtig sein, weil ich nicht eingehen werde. Tschüss. So. Gott, guck mir nicht so an, Mann. Später. Das ist unsere Spur. Warum hat die, die Augen so weit offen? Ey? Sieht aus, als würde die mich mit den Augen fressen wollen. Die Dame mit dem eiskalten Blick. Hey Kleiner. Los, wach auf! Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Es geht sich überhaupt nichts an. Doch, es geht nicht was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Carl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Ich bin gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? <lacht> Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide ja, das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay. So wie sieht's denn hier aus? Hm. Das ging ja schnell. Hmm. Alles klar. Ich sehe immer noch nicht wirklich den Sinn von den Dingern, aber okay. So. Kaschik, ne? Also, gehen wir woanders hin. So. Will jemand reden? Nein? Okay. <lacht> Nur nicht. man muss ich denn nach Datum hier? <lacht> Hauptziel, spür ja, da muss ich hin, ne? Das ganz schick. Dann gehen wir organo oh. Man muss sich denn? Story mit sich nach Datum, ja. Ey. wieso geben die mir einen Planeten? Und dann irgendwie erst der vierte Planet oder so ist, er Da sind sechs Geheimnisse. Geheimnisse, nehme ich mal, an, sind alles irgendwie so dingens ja Weiß nicht. HP ab und so. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben? Oh ja, nein, natürlich. Ich, äh, ich bin nur ein Zuschauer. Keine Wetten oder sowas. Kann gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Danke. Ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige... Barbarei. Oh, ja, also das ist war völlig barbarisch, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Wir landen gleich, komm hier rauf. Ja, okay, ist gut. Okay kann man nicht so auf die Fresse bekommen ab auf mir Erst weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss danach immer noch nicht dahin. Ne Ja, wir erkunden erstmal hier alles in Ruhe. Kriegen hoffentlich, weiß ich nicht, vielleicht finden wir ja noch so ein Stimpack oder so, oder ein paar Level-ups würde ich auch gerne haben, damit wir, weiß nicht, bessere Stimpacks haben. Da wäre nicht schlecht. Und ja, wo sind die beiden? Oder müssen wir ja mal alles erkunden, ne? Was sagt man nicht, ihr seid draußen? Ich will sowieso mal mein Lichtschwert ein bisschen modifizieren. aufgeklatscht wieder. Na, wir haben wir noch mal wieder mit gold rum Orange oder ich nehme da schon gold ne nocada war also nicht da ein komplett goldenes Lichtschwert. Schön. ich bin ja voll und so, ne? Ich nehme jetzt mal an, ich bin voll geil und so. Aber hier werden wir ja wohl nicht hoffentlich so oft frecken, Planet war jetzt nicht so schwer, finde ich. Im vergleich zu den anderen. Viele der Kreaturen da draußen fressen eigentlich kleine Lateros wie mich. Weiß nicht, Grease. Ja, ja, geht's dir gut? Ich muss hin und wieder deinen Geisteszustand überprüfen, denn falls du durchdrehst, dann drehe ich auch durch, aber viel schmerzhafter. <lacht> äh, dich. Schön locker bleiben. Immer schön geschmeich bleiben. Okay, okay. Wollt nur sicher gehen. Man hört ja gruselige Sachen über Jedi. Wirklich? Ich verstehe dieses Machtding zwar nicht. Aber wenn du wie ich von Kantina zu Kantina ziehst, dann hörst du Geschichten. Einige sind wohl weit hergeholt, aber ich habe Sachen gesehen. Ich hoffe wirklich, dass alle. Ich habe Sachen getan. Ist. Danke. Du und Stier wart also schon ein paar Mal hier. Wir waren überall. Auf einer Nonstop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das ist Ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der Schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand. Entschuldigung. Du hast ja recht. Bäh. Hey, Grease, weißt du sie hier noch immer zurück? Ich konzentriere mich auf die Mission. Hey, verstehe ich. Aber sie gibt wirklich ihr Bestes. Warum hat sie mir nichts von Thriller erzählt? Ich dachte, wir wären ein Team. Hier geht's nicht ums Team. Manche Aspekte unserer Vergangenheit wollen wir einfach nicht heilen. Kann sein. Ja, ganz bestimmt. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich mal vor einem Hutten in einem nachfeld versteckt. Was echt? Kerl, ja, ein bisschen Geduld. Ich bin noch nicht bereit, davon zu berichten. Was? Halte den Druiden auf Abstand. Ich will nicht, dass er bei mir ausläuft oder so. Okay. Du langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Äh, ich das schon, irgendwie. Ich schaff das. Alles ist besser als Bracker. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach... nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Im bereit. Gut. Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. recht. BD1 glaubt dran. Er ist ein kluger Druide. Alle Druiden sind klug. Wer was zu finden, das vom Imperium versteckt wurde. Ja, ist es. Aber wir haben dich gefunden. Ja, kurz vor dem Ende. Ich habe versagt, mich verraten. Die Inquisition hat mich entdeckt. Grease und ich haben auch immer den Schuldigen gesucht. Nach jeder vielversprechenden Spur, die uns in eine Sackgasse nach der anderen geführt hat. Und wenn wir gerade noch so davongekommen sind. Fehler passieren. Man kann nur daraus lernen und weitermachen. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Mal sehen, wie weit wir kommen. Okay. So erstmal was ich versuchen will, die dinger da. Verdammt. Ja, den kann man aber bestimmt auch irgendwas machen. bockling geil. Von den ja, verschiedenen Nester und sie natürlich da, da, da, da, weit graben graben ja, äh, äh, ich dachte da steht jetzt irgendwie wie ich die fangen kann oder irgendwie so was so hey Moment mal deswegen hast du mich gerade entschuldigt also du was gegen schrott sammler mir irgendwie vor später so aufgefallen so ich weiß dass hier irgendwas war so halt was hatte ich eigentlich als ich hier auf dem Planeten war hatte ich da schon Verlangsamung und so ich habe noch voll wenig ich habe definitiv noch keinen Schub gehabt so Aha. Boom. jetzt kann ich da rein Okay, hüpfen Bord. Okay, was? Vogelingefährte erhalten. was wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man? Sieh ich auf immer so meinen Blick auf meinen neuen Freund zu. Okay. Ich entführe mal einfach so ein Tier von irgendwo. Alles klar. So, oh, da ist eine gelbe Truhe. Gott. macht da wahrscheinlich schwer nicht wieder so vorgesehen ist aber da kann man da hoch haha Wahrscheinlich schon wieder... Nein. Hat die So. Uh. Oh Gott. Ich sehe schon wieder irgendwas nicht, ne? auf Nein, na, wo willst es mit ding Na, eh. wat? Man. Ich weiß, er ist wahrscheinlich wieder nicht das, was ich machen muss, aber... ich denn da überhaupt rein? Ach komm schon. Ich komme von hier aus nicht rein. Ja, ich muss halt irgendwie darüber rutschen lassen, ne? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also ich kann das Ding irgendwie hochheben, was ich mir irgendwie nicht so vorstellen kann. Senden oh. das machen, aber okay. oh, warte mal. ja jetzt bewegen oder nicht ja komm komm komm komm Jawohl! Ah! Oh. Gib mir was auch immer da ist das sieht voll so über eine kiste frei ah Jetzt so ist dem Pack, Gott ist Der wird auf jeden Fall nützlich sein. Oh Mein Gott, ich nehme mal an, so musste man das machen. Das ne? wahrscheinlich irgendwie so eine ganz einfache Methode noch, aber wir haben es ja geschafft. Okay. Ich gehe jetzt hier jedes Ding mal ab. Geheimnis 1. So, da fehlen noch ein paar. Ich gehe jetzt so jeden Kartenabschnitt perfekt ab. So. Wo sind wir jetzt hier? Wo sehe ich denn hier direkt was neues? Ich gehe mal da ein. wir können jetzt nach oben so ach ja hier unten ist noch der typ ne kriegen wir den jetzt down ja sieht machbar aus vielleicht ja red nur so casual weiter Okay. Ah, der macht immer noch so dicke Schaden. Gott. Bloß, dass ich hier nicht cheaten werde, um das zu machen. Ey. Ich verdiene das. Oh Gott, so oh Gott, Oktober besiegt, ja, aber nichts bekommen oder doch? Ist noch so eine Truhe ja, mir das war es nicht wert. neues Poncho, Sumi. ja warum nicht? ja so den haben wir erledigt, gut. kann ich den scannen? nö. den Big Boss kann ich nicht scannen, komischerweise. alles klar. da ist noch irgendwas. eine Truhe ist ja noch. Einfach durch die Dinger durchgerutscht. Ja. So, wo war das jetzt da oben? Dann kriegen wir auch noch hier in dem Part. Da. Alles klar. Äh, da glaube ich. da äh. war das hier? Was? Wieder habe ich nicht erkundet. ich habe gerne wenigstens ein level ab wenn es geht jetzt bin ich wieder in einem anderen gebiet das ist da rot auf der karte also nicht man da kann ich nicht machen warum ist natürlich so am lecken ja, wo genau ist denn jetzt das dinge was ich da gefunden habe da ist noch eine truhe habe ich gesehen kann ich ja schon mal hin, irgendwann okay, jetzt sind wir hier dann sieht schon wieder so aus könnte ich da nicht lang geben warum ist das hier so ein lecken auf einmal Ich weiß ja nicht dieses fette viech irgendwo in der Nähe. Was spürst du? Zu mir reden, Kerl, ich weiß doch nicht, was du meinst. Hi. Oh. Also mit so einem level ab ne? das wäre nicht schlecht Ach, wo bin ich hier keine ahnung irgendwas gelbes grad, was das denn sind sind da nicht wege wo man sich irgendwie so durchschlängen kann oder so Hi. Boah, das gibt es jetzt nicht war ja auch noch schneller als ich und wir haben gekämpft. So gehört das eigentlich auch irgendwie zu geheimnisse und so. Nee, ne? so wo ist das über mir? Ist damit das hier gemeint? Ja. ne. Hi. Hm. okay Hi. ich soll darüber gott stimmt irgendwie der Finale Boss oder so, ja, okay. Das sieht heftig aus. Ist euch, ist euch, habe ich gesagt. So ein paar darunter geschmissen. hier sind echt am Legen? So aufmachen. Das Ding habe ich irgendwo schon mal gesehen von hier aus irgendwo. da Fahrtfinder, schon wieder eine neue Klamotte. Hier kann man echt nur Ponchos finden, oder? Ich glaube hier findet man echt nur Ponchos. Wie noch Wandbild. Okay. Da würde ich aber sagen, wenn wir hier irgendwo einen Speicherpunkt finden, dann können wir mal hier aufhören, irgendwann Ja, an das Gebiet erinnere ich mich noch. Ich weiß, hier konnte man irgendwo so eine Brücke machen. Okay. Äh, ja, ist klar, Kel. Ich weiß, war ein anstrengender Tag, aber... Sie wir müssen wir trotzdem nicht so was machen, ne? Komm schon. Ich wusste, du da so, wie geht ja, es andere Mal auch? Ja, cool. So, nein. so. Was haben wir ja noch? Die große Kluft. Oh Gott, da wollte ich nicht. Äh Nein, ich habe da doch eine Liane gesehen. wird ich muss sowieso nicht dahin. Ähm Was war das? Das hat irgendwas reingesprungen, glaube ich. Hat irgendwie geplatscht Verlassene Werkstatt, da waren wir doch schon mal. Ne hallo, na, komm, dich vielleicht doch nur töten. Da kann ich nicht verlangsamen. Hallo, kannst du das Ding Und da ist ein Macht. Upgrade oder nicht? Nee. Irgendein Upgrade so, macht es ja so, ganz so. genau. Er Cool, und jetzt war hier genau ich weiß, wo wir jetzt hier sind. Ja, so, so. koordinatisch nicht, aber da kommen wir bekannt vor. So und noch mehr zum Finden. Ja, ich krieg noch ein Upgrade für irgendwas. Ich log eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Ja, okay, Stimmt. ein besonderer. Ich nehme den Griff mit und ich werde ihn nicht immer nicht schwer reinpangen. Stürzt alles unter mir ein. Danke BD. Muss hat ich hatte hat verfehlt. So. cool. Finde ja jetzt nicht Sachen irgendwie die uns sehr weiterhelfen ich meine so ein park Erweiterung das ist schon mal nice aber sonst finden wir ja nur Ponchos und so so jetzt aber gerne mal so einen Speicherpunkt finden wenn das so im Bereich machbaren ist ne? ich meine oben beim Tempel ist einer also beim Turm tempel dingen meine ist irgend so ein großes Vieh da in der Nähe, ne? Ja hi tschüss ja ich gehe mal da oben hin und heile mich, ne Dann gehen wir mal, weiß nicht von hier aus, mal gucken, was hier noch alles zu finden ist. Seltsam, dass zwei Zivilisationen ohne Kontakt ähnliche Monumente für die Macht haben. Seltsam? Mag sein. Aber die Macht verbindet uns eben alle. Ja, war da in dem Raum irgendwie noch was? Wenn man sich da rein zwängt. Ich glaube nicht mehr. So, ich will erstmal mal meine Steam Ich wollte jetzt Jedi Packs sagen. Das sind Jedi Packs, okay? Das klingt irgendwie cool oder trinkpäckchen so wie in Dauntless. So, keller generiert zusätzliches leben wenn er einst dem Weltraum von b1 benutzt ja und aber jetzt vier haben lohnt sich das sogar gut ich würde sagen wir erkunden den rest von diesem planeten hoffentlich also ich glaube wir werden nächste folge auch noch nicht fertig sein aber mal schauen 78 prozent haben wir erkundet und es hat nur ein gebiet nee, 78 prozent um